Oh, hi und willkommen mein name ist an die p und ich begrüße euch zurück zu let's play test die definitiv für ich pause mal bevor die gegner wieder auf mich zu retten und mich unterbrechen ähm, ja boom hier yeah. level 100 ich bin mit jedem charakter jetzt level 100 ich will mit level 100 den endboss erledigen sonst ich nicht Sonst ist das irgendwie lächerlich das ist mir ein bisschen zu doof ehrlich gesagt ähm, ja ähm, Während ich aber auch noch auf Level 100 trainiert habe, habe ich mir so gedacht, komm, machst du noch ein paar Sachen. Und zwar einmal folgendes, ich habe das mit dem Kochwettbewerb hier mal nachgeschaut. Und man kann den gewinnen, aber nur, wenn man einen Charakter irgendwie in den Wettbewerb schickt, der alle Rezepte gemeistert hat. Und wie man jetzt hier sehen kann, Patty, ich habe mit ihr alle Rezepte gemeistert und sie sollte jetzt eigentlich gewinnen können in diesem wettbewerb und dann kriegen wir glaube ich noch ein paar titel so wie ich das verstanden habe ne gut war ähm, vorher gucken wir uns noch eine Skit an die ich wahrscheinlich freigeschaltet habe nachdem ich mit dem charakter auf 100 gelandet bin also ja die stärkste aller gilden ja, ich kann einen Namen, der nicht mehr so gut ist. Ich habe immer etwas zu tun. Ich habe immer noch etwas zu tun. Ich habe immer Ich habe immer noch etwas zu tun. Ich habe immer Wiederhin. Wir sind doch so stark. So also, gehen jetzt mal eine Sache. So eine Sache. So eine Sache. So eine Sache. So eine Sache. So weil nicht Level 100, wir sollten ja wohl einige schaffen. Wir haben ja noch die Solo-Kämpfe alle und ich habe vor, die auch mal hier zu machen. Irgendwann müssen wir ja mal gemacht werden. Ich dem Mann, weil ich wir haben jetzt 30er-Kämpfe haben wir jetzt hier gemacht. Ne? Die sind, glaube ich, irgendwo notiert. Ne? Äh, 30-Mann-Kampf, so habe ich mit jedem Charakter geschafft und Probleme schon, weil sie nicht vor 20 Leveln oder so. Und ich glaube, als nächstes gab es noch 50-Mann-Kampf und. 80 mann kampf und dann gucken wir mal an ob wir die aule gepackt kriegen sollten wir eigentlich ne. so ich werde es noch mal kurz übernachten vielleicht wird es dann tag ich will ehrlich gesagt dass es ein bisschen tag wird hier und ja ich habe eine menge geld weil ich weiß nicht jeden irgendwie eine blaue hier hergestellt habe und ausgerüstet habe also kriege ich jetzt unmengen von geld nach jedem kampf weil ich eigentlich gar nicht mehr brauche weil ich brauche nichts mehr kaufen ich brauche nichts mehr herstellen ich, muss hier noch wieder mal essen wieder hier neu kaufen aber da war es auch schon und ja ich habe mich entschieden juri zu benutzen in diesen 50 mann kampf habe den angriffs drin gegeben damit er noch schneller die gegner kaputt haut und ja sollte machbar sein Blöde ist er kriegt jetzt nur erfahrungspunkte das heißt ich muss mit jedem anderen charakter ausschaffen um äh, den wieder gleiche erfahrungspunkte zu geben aber was soll's? So, hier haben wir nichts Neues freigeschaltet. Ne? Das können wir übrigens auch noch mal machen und äh, Carol irgendwie in unserem Team nehmen, damit wir irgendwie sehen können, ob sich irgendwie was an der Teamzusammenstellung ändert. Hier ob, weil nicht Carol dann irgendwie wegfällt bei der Cloud des Leviathans. Leviathans, ich weiß, ich vergesse mal den Namen der Gilden und ja, aber das ist egal. Wir machen jetzt erstmal Einzelmann. Das Standort von 100 Mann. Ich weiß jetzt nicht, wie schwierig das jetzt hier ist. Das hier ist kinderleicht. Also hoffe ich mal, das hier wird auch noch machbar sein. Wenn wir uns richtig anstrengen, das hier auch noch. Das hier, weiß ich nicht. Vielleicht hat das ja irgendwie was mit dem Level zu tun, ne? 30 Mann. Ich glaube, diese beiden Flitzpiepen gegen die wir am Ende kämpfen, die waren auch so Level 30, ne? Also wenn wir jetzt so nach dem Level gehen, würde ich sagen, die beiden könnte man noch schaffen. 100, weiß ich nicht. Ja, wir versuchen es jedenfalls mal und gucken hat wir für gegner treffen und ja was wir für eine belohnung bekommen vielleicht kriegen wir ja noch ein paar waffen und so die uns neue sachen beibringen können wir auch nicht schlecht und ja ich würde sagen wir gehen jetzt rein ich brauche einfach irgendeine ablenkung von dem finalen muss mir geht das so auf die Nüsse. also ich muss irgendwie ein erfolgserlebnis haben deswegen gehe ich jetzt hier rein und noch irgendwie ein part hier dazwischen packen bevor ich den schon wieder versuche und den Kochwettbewerb müssen wir auch gleich noch machen und äh, ja, machen wir jetzt amüsieren wir uns. Willkommen zum berühmten 30, äh, 50 mann nahkampf der Palästrale. Vor allem weg zum 100-Mann-Kampf äh, mit halb so viel Gegnern, aber nur ein ganzer Held kam hier siegen. In der turmenschlacht tauchen immer neue Gegner auf. Wie viele kann der Herausforderer besiegen und verpasst keinen Moment des heutigen kampfes um Ruhm und Ehre, meine Damen und Herren? Hier kommt das Opfer des Tages. Heutige auswahl war früher gesuchter Verbrecher. Jetzt der Held der Gilde der heldmutige Vesperia. Applaus für Findest du auch vollstrecker Juri, ja, yeah. dass die 50 brutalen und furchterregenden Gegner frei fertig kämpft. So, ich habe so das Gefühl, dass Zeitlimit ist. Wahrscheinlich wieder bei mir einen Strich durch die Rechnung macht. Hier, da kommen wir ja schwierig oben also mal gucken ob hier irgendwie glaube das sind die gleichen gegner wie im 30 mann kampf ein so, juri die ruhm also der kann angegriffen werden blöde und ja das ist egal das ist der gute an ruhm der Rom Fähigkeit. Und so viel schaden nimmt der, er nämlich ein schaden also ja, sage schon mal voraus, dass wir das hier schaffen werden. Außer wird noch gleich voll Knüppel hart. Ja, du, äh, äh, lass dich schlagen, allein oh, ehrlich Dann kommt natürlich wieder, auch hier ja, die Rennen vor mir weg. Natürlich hin und wieder mal checken, ob die Gegner. Neu sind oder nicht, da muss ich jetzt auch noch mit jeden Charakter geschossen. von abnehmen, mehr so da kommt echt die gleichen Gegner. Aber genauso stark, ne? ja, ich habe ganz mit nichts. Auf den Baller mit einer Kombo ja erledigte Ich muss mal, ich mal kurz meine Familie, ich freue ja nicht für diesen Kampf brauche ich nicht, also nicht. Aufpassen. So, das war einfach. Das ja, kommt neue Gegner, jet ne? Jetballon. Okay. So, jetzt wird es wahrscheinlich, welche Level seid ihr? 26, okay, das ist auch noch nicht so schwierig. Aber die schwierigkeitsgrad der steigt wahrscheinlich an, ne? hm, hm, hm, hm, hm. Ich glaube, die Gegner ist die Zeit aber auch recht gnädig. So, so, ja oben. Hier, so, Ja, Soja. egal vergiftet, ehrlich. Hi. Genau, Boss Musik. Hi, Nan. So, die ist Level 60 natürlich eiskalt. Aber warte mal, wir sind bei Level 100. Hat die gerade erst eingesetzt. Wir noch gar keinen Schaden gemacht. Jemand anderen geil. 100.000 ist doch nichts. So, guck mal, ja. Oh mein Gott, ich habe dich einmal angegriffen. Die sitzt schon direkt hier überle mit eine. Gibt es jetzt einfach nicht? Was du da? So mystische Art. Mit der Beton nö, <lacht> ein Schaden. Oh, ehrlich, Hilfe ja Okay, die magie macht mir ein bisschen Schaden. So, dann bock mal auf diesen Giftzustand. Kannst du jetzt mal aufhören? Na, komm mal, ja, muss ja noch. Wir konnten jetzt vielleicht doch. Oh gut, der Windschnitt hat noch getroffen. Aber jetzt kommen auch mal vier Gegner. Jun. Okay, ist neu. Hey, das ist das erste Kampf, den man merkt gerade. das Also schon lange her, seit ich das gehört habe. Das war aber der Abschluss war ein bisschen antiklimatik, wenn mich fragt. aber okay, ich habe keine Gegenstände bekommen. Glückwunsch, aus alle 50 Gegner sieg Wir haben einen fantastischen Preis für Juri. Nein, weg zum ziel hast du geschafft. Wachst du auch den nächsten Level? Wir sehen uns dort. Adios 10.000 galt und Kräutersammlung. Oh, okay, cool. Ah, oh cool. Um meine Werte noch hoch zu pushen. Weiß, ob ich die jedes Mal bekommen? Ne? So was wird ja gar nicht angezeigt. 30 Mann ne, wird hier nicht angezeigt. Das wird es ein bisschen komplizierter machen. Okay, Na, alles klar. Dann versuchen wir uns natürlich mal an. 80 mann nahkampf Na, ich halte nicht auf der Konzerns geht vor auf euch nimmt teil jury weil das war jetzt doch relativ einfach also die war level 60 die war also zehn level höher als die anzahl an gegner die ich beziehen muss also wenn man nach der logik gehen ist hier weil nicht der letzte boss irgendwie level 90 und zum berühmten 80 Mann Nahkampf der palästrale wir treten, hier trent sich der Spreu vom Weizen. Ist unser Herausforderer ein tapferer Held und ein barbarischer Trottel? <lacht> Kampf auf Kampf, auf Kampf. 80 Gegner, ich werde das gedacht. Meine Damen und Herren, hier kommt das Opfer des Tages. sollte auswahl war früher gesucht, habe bla bla bla bla. Finster vollstärker Yuri. Hey, sei gefasst, das Ende könnte nah sein. Fertig kämpft. Alles ja, klar. Da so, kommen wahrscheinlich schon wieder die gleichen Gegner erstmal. Ne? dass ich was dagegen ab fünf minuten noch mal extra ich hoffe dass ich mit den anderen karten alles schaffe sonst hat juri schon wieder irgendwie mehr erfahrungspunkte als die aber oh, Hi. oder reicht sogar Okay, lass mich oben an. Noch was? Ich hab da getroffen, ey. Und eigentlich auch ein paar P P, man das gescheit Einfach draufgeklatscht, so. Oh mein Gott. mein Gott. Okay, da ich jetzt auch einen gehört. Geh mal weg. jetzt manchmal ich doch andere Gefahr war. Mein Gott, warum treffe ich die alle nicht? So, du komm her. Eigentlich kannst du ganz mich die ganze Zeit anzaubern? Ich glaube nicht. So. Ah. Oh, was? Das habe ich wieder eine Komme rein. Oh, ich bin hingefallen gefallen. Und oh Gott, der schon. Was? Also der hat noch zehn. Ich dachte, er hatte 1000. Schlitz. Beine weggeschlitzt, einfach. Hm. So, das Kampfthema, ne? Ist noch einfach, ne? so. Das ist Wahrscheinlich nur ein, zwei neue Gegner, ne? so 30 neue. Da kommst du schon wieder. Ja. ist auch nicht sehr schwierig. Was 100.000 HP, mein Gott. Nein, die normalen Gegner, nicht ne? schon hoch. Ja, wir sind schon fast stärker als du. So, din, din, din. Oh. Und weg bist du jetzt kommt noch mal so vier random gegner ich irgendwie nicht so verstehe Wer sollst du sein warum meinst du irgendwie aber 30 können irgendjemand? ist irgendjemand Wichtiges? ist das Story? ich weiß es ne? mein gott ich habe mir schon mehr sorgen dass meine tp irgendwann ausgehen als meine kp so, was kommt jetzt? Feuergeist, Feuergeist, Schneegeist. Oh mein Gott, ehrlich, nicht so weit jetzt, ey, ganz ehrlich. Ich kann den keinen Schaden machen, wieso nicht? Attribut Licht, ey, ehrlich. Hat doch nicht Feuer. Jetzt machen die mir keinen Schaden. Ja, der wird auch noch durchgehalten. Warte mal Explosion. Mach mal. Machst du bestimmt den anderen auch Schaden, Was ne? wahrscheinlich den mehr Schaden als mir damit. Sexo er natürlich nicht ey. Jetzt wo ich jetzt will. jetzt mach ich doch mal. Mein Gott, wie viel hatten er noch? Ein Schaden. Na ja, okay, hat mich betäubt, aber uh, muss ich jetzt extra die Waffe wechseln hierfür? Uh. Ich nehme immer nur einen Schaden, also macht das ja nichts. Ah, ehrlich? Ich kann meine mystische Art einsetzen, aber nein. So, ihr neuen. Mein Gott, sind viele Gegner gerade. bist du du bist auch wieder ein alt ne? ja. oh mein gott ich bin betrunken, alter geht mal weg geht weg schon echt nicht absorbieren diesen Schwertkämpfer ne. Die haben da irgendwie was krasses jung oder so, ne? Ah, jetzt bin ich schon wieder vergiftet, ey. Von euch wo ich vergiftet, ne? Na. No. Vergiftet und versiegelt. Hey. Stinker. das wir bestimmt hier Gift gerade angezettelt ne? Denn so der typ tyson glaube ich er war der boss ne tyson er soll der 60 ja lass mir erstmal die erlegen dann komme ich auf dich zurück. Nee also ja nichts dagegen oder ich bin noch nicht mal in deiner nähe kollege ein schlag der ist schon direkt betäubt Es nicht schwer, nur die Zeit ist das, was mich ja wahrscheinlich auffällt mit einigen Charakteren, so Carol oder Estelle. Kann ich mir denken, der hat gar nicht eine mystische Art eingesetzt. er tut bestimmt eine, ne? mein Gott, ehrlich. Ich bin, ich bin denn gerade in eine Combo Jam einpacken, ne? Und der tut dazwischen angriff einsetzen, versucht wenigstens. Jetzt nicht. So, aber du bist auch weg. Zumindest jetzt ist nur einfach. Boah. Hm. So. Oh. Ja, ich habe euch gesehen, ich habe gesehen, wie nicht zu seid. sein ja, habe geblockt, was macht du jetzt, ne? Es jetzt kommen, nehme ich mal an, wieder so weg gegner noch, ne? Ah, die Pille. Ich will nicht die Pille. Die haben mir die Pille gegeben. Und da sind wieder Magier. Und hey, wer bist du denn? Augusto. So, wahrscheinlich habe ich schon mal jetzt keinen Bock. Mein Gott, dann euch trainiere ich mich doch hoch, ey. Und ihr habt eine Chance. Also wenn ich mal Dings einsetzen würde, meine Überlimit ey. wieder eine mehr so folgt. da so, du bist schon mal erledigt. Warte mal, ich kann doch jetzt wieder Dings ausrüsten, Dürfte es dort glaube ich ein bisschen einfacher machen. So, naja, komm so warte. Na, naja da war ja irgendwie klar. Okay, da jetzt ich vielleicht doch mal mein meinen trank ein. Ja, okay, mach mal einfach, Kollege. Kann man gerade erst begonnen. Blind genau. Ja, du bist 50. Du machst mir sogar ein bisschen Schaden. Mach es dich platt, ne? Dann kommt ein Ross. So. 60 auch alles klar ich kann mir vorstellen mit einigen charakteren mit ein bisschen schwäger sein die ganzen Bossgegner zu erledigen aber ich würde sagen das ist immer noch machbar so komm her wenn schon fast versucht den kampf auch leicht mal zu versuchen nicht so deutlich schwieriger wird und du bist weg So, problem ist juri ist schon wieder voll hoch jetzt gelevelt und ich müsste jetzt mit jedem charakter auch all das hier schaffen um mit dem wieder auf dem gleichen stufe zu sein also was ich machen werde ist wahrscheinlich um einige komplikationen zu vermeiden ich werde erstmal gucken, ob ich mit jedem Charakter ja den ja, dann kämpfe auch alle schaffe. Also 40-50 äh, Mann und 80-Mann-Kampf. Und dann werde ich mit Juri halt noch mal versuchen. Also, ja, keine Ahnung, ich werde mir mal einfallen lassen. Ich werde da dann irgendwann erklären, aber kommt dazu. Ist zu so kompliziert. Okay, ich bin spartlos. trotzdem der Übermacht konnte die ausforderungen gemeistert werden. Wir haben einen fantastischen Preis für Juri. Das schafft nur noch ein Level. Das einzige große Hoffnung für den Sieg im legendären 100-Mann-Kampf steht vor uns, Kämpfer. Zeigt uns, was du kannst. Der letzte Kampf erwartet dich. Rote Kräutersammlung. Cool. Okay, aber es ist machbar. Nee. Ich sagen so, wir haben jetzt Kräuter bekommen. Oh ja. Hm. Ich hätte gern irgendwie so eine Waffe oder ein Kostüm. Das wäre geil. Oder hier irgendwie so eine Benachrichtigung. So ja, sie haben das geschafft. Aber wird ja alles nicht angezeigt. Ja okay sind natürlich wieder leute ja ich bin platz 26.492 geil alles klar dann würde ich ja sagen ich mache mich ich werde erstmal mit den anderen charakteren hier diese level auch machen und dann versuche ich mich mit juri mal auf und hat man nah kampf weil ich das jetzt schon mit an? Der hat jetzt schon wieder vollen Vorsprung und ich will dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Level sind. Das heißt, was ich jetzt machen werde, ich werde laden, wenn ich gucken, ob ich da mit den schwächeren Charakteren auch alles schaffe. Also, das wäre dann wahrscheinlich Estelle und äh, Carol, weil mit denen sind es immer irgendwie, irgendwie am schwächsten. Carol ist so langsam und es hat irgendwie komische Angriffe, aber die hat ja auch diesen geilen Zauber jetzt, wo einfach so Lichtregen vom Himmel kommen. also eigentlich mit Rita sollte eigentlich am einfachsten sein. Mit der kann ich einfach Dings hier spammen. Diesen einen Angriff hier äh, Springflut und ja, gut da würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich hier ja ein bisschen aufgeräumt haben. Dann gucken wir mal, ob ich den 100-Mann-Kampf schaffe kann. Und ja, bis gleich. Es geht. 今日 Shirano, nara, oh scheiße, yaro. Einkaßes Essen zu es ist alles klar wir sind wieder hier in darm und zwar vor dem Kochwettbewerb. und ja man sehen kann ich bin diesmal vorbereitet ich habe petty die kochklamotten gegeben und ich habe ich glaube ich habe das schon mal erklärt ne? aber ich mache es noch mal natürlich möchte ich mich so gerne reden ähm, und zwar ich habe mit petty jedes rezept gemeistert ne? und das muss man alle irgendwie äh, machen, um den Kochwettbewerb zu gewinnen, so wie ich das verstanden habe. Und ja, wir gehen jetzt noch mal rein. Ich habe natürlich einen Spielstand geladen, bevor ich hier in den Kochwettbewerb gegangen bin. Und ja, deswegen kann ich den jetzt noch mal machen. Ich glaube, sonst hätte man den nicht machen können. Und ja, wir machen das Ganze jetzt noch einmal. Wir melden wieder Patty hier an mit ihren Klamotten jetzt. Und ja dann gucken wir mal ob sich irgendwie was ändert um einige andere szenen anders sind oder so und ja Boom. wir machen mit petty dieses kochduell noch mal Petty am bruder gewinnen wir bestimmt ah ja, aber das ist nur mehr steuert den richtigen kurs ich enthalte mich weil ich im gegner -Team bin und so ne hm. wird das meiste jetzt erstmal überspringen weil meister davon kennen wir ja ne? wird auch wahrscheinlich jetzt unverändert sein ne. Meine Damen und Herren, bla bla bla bla, ganz schön hochkarätige Veranstaltungen. So, hier kommt Patty, die Sterneköchin. Das ist ein bisschen der Koch da oben. Eigentlich sein oh, Die sieht ja aus wie ich. Mein Gott, Plot Twist, ein flinn hochstapler Ich enttäusche dich nur gerne, aber ich bin der echte. Wenn ich wäre ihre Seite schlägt, gebe ich kein Badon. Alles klar, kann man schon gucken, wir uns jetzt mal an. Jetzt müssten eigentlich die Sachen ein bisschen anders sein. Ne? Ich verstehe bis heute noch nicht, wie Flynn irgendwie besser abgeschnitten hat. Dessen miserabler Koch nur weil er das Essen besser aussah oder so. Das ist doch voll schwachsinnig. Was sind dafür Köche, die denen den Sieg geben? Plus Kochlöffel weglegen. Okay, so das sieht gut aus. Hm, das ist sehr köstlich. Da ging es das Essen im Schweizer Ritter richtiger Schweinefraß Nicht schlecht. Ich würde dafür sogar bezahlen. Ein zweiter Geschmack mit einem Lauf und Abenteuer ist fast besser als das Essen des chef Chefkochs. Fantastisch. Betty, du bist eine Kulina kulinarisches Genie. Ich weiß, eben jemand einen guten Koch wählt. Sieht so aus, als hätten Patty's Speisen einen guten Eindruck bei Dirieter lassen. Nun die Schweizerische Auswahl. reichs reicht, äh, Kochflinten. aber oh, das sieht gut aus. Das ist ein Kunstwerk mit dem Teller als Leinwand, weil wissen, wenn ich jetzt mit Flynn auch alle Rezepte gemeistert hätte, wie wäre dann ausgegangen? Das war eine gute Frage. Ne? Egal, ja, das schmeckt grottig, was ein Fraß Pfui. Wie geht. Ja, er hat ich, wir ein schon beim ersten Mal verloren. Ganz ehrlich, anscheinend habe ich die falsche Frage getroffen aber da dachte ich, ich hätte es gut gemacht es ist ein sack gegen die kochen und soll zum im Scham versinken es kommt er darunter haut den ein mit der pfanne kulinarischer schwindler mal wieder einfach den rezept für alles gut gehen aber er muss ja unbedingt seine eigene note reinbringen da okay, geht alles diesmal müssen wir ja gewonnen haben die gilden köchin Patty hat gewonnen der einer Landratte kann meine nautischen Köstlichkeit nicht das Wasser reichen Gegen dich hatte ich keine Chance. Sei nicht traurig. Ich spiele jederzeit halt gerne deinen geschmackstester Das kann nicht stimmen. Lass mich das Essen probieren. So, ja Ich möchte den Kommandanten nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist zu so gefährlich. Achso, äh, den sein. Okay, ich wollte schon sagen. <lacht> da kann unmöglich so grauslich... <lacht> er kippt <gibt's> einfach so... <lacht> in einer deines wird der... Wird dir Köchin der Titel Spitzenköchen verliehen? Herzlichen Glückwunsch! Ja, yeah, ich habe wenigstens den Titel bekommen. Jetzt ist das Ende des jährlichen Menü Kochs der Fortuna Koch? Du als der Fortuna bis zum nächsten Jahr. Geil, noch ein Titel bekommen. Diesmal haben wir gewonnen. Kochen kommt vom und Verliere dich nicht im Äußerlichkeiten. Ich kann dir nichts beibringen. Unser Geld bist du stets willkommen sein. Ist auf meinen Techniker gesehen, das nehme ich dich gerne als Lehrling an. Hä? Wie gesagt, perfekt ist das Ergebnis des Austauschs harter Kritik. Nur so kann Perfektion erreicht werden. mein Kochen kommt es nicht auf den Einsatz des Einzelnen an, sondern auf den Teamarbeit. Dafür gebe ich dir alle Titel. Okay. Yuri Volkskoch. Cordon Bleu. Geltenkoch. Oh, alle haben jetzt ein links bekommen. Laborköchin. Wochenendkoch. mama war es ein gutes Teil. ich freue mich schon darauf euch wieder zu treffen Na, Repeat hat keinen titel bekommen und Flynn auch nicht glaube ich oder Doch, Flynn hat gerade ein bekommen oder uns das heißt dass du so lange warten muss das repeat wurf wuff. Gute arbeit als zusammen das musst du gerade sagen für häufig dass du hast für das reich angetreten bist Bla bla bla blablabla alle schon ja, okay aber sie hat einfach den titel gegeben okay geheimnisvoller koch das Rätsel des Wunderkochs. Aber ich Skitch schon gesehen. Ich hab erstmal überhaupt aufgenommen. Ich, ich, glaube, ich habe das schon mal gesehen, aber ich habe nicht aufgenommen. Doch. Okay, okay, dann haben die aber nicht jetzt auch irgendwie Kostüme dafür bekommen oder? Ne, schade, über macht den Meister die Meisterin das ist Recht, wenn man das Rezept zahnt hat. Ah, macht nichts. selbst der kulinarische unbegabte koch kann ein rezept befolgen passen auf dass er nicht zu improvisieren anfängt das das ist klar Volkskoch. du kannst gut mit messern umgehen und hast einen guten geschmack ist das was du nicht kannst noch Kopf erinnern an die gute Altküche zu Hause. Sie stehen einen Haubenkoch Koch nichts da. Oh, repeat hat keinen Dings bekommen. Das ist ein bisschen schade. Gehen Koch kochen ist wie erfinden. Es hängt alles davon ab, wie viel anstrengung man investiert. Äh nee. hm. repeat Fühlt sich äh, voll geleimt. Den Zutaten nimmst du es nicht so genau, aber das Ergebnis ist immer perfekt. Spitz mich bisschen in einem Bissen und du bist hin und weg. Zwei Bissen und dir kommen die Tränen. Drei Bissen und du bist verliebt. Sie ist die Königin der Küche. Ist ja perfekt. Ich sie ausgewählt habe. Genau die richtige Mischung aus Gewürzen und Kräutern. Wer kocht, der experimentiert. So, und da war jetzt schon ein paar neue Titel bekommen Wir haben, hier die ganzen kritischen Treffer-Titel und kochtitel würde ich sagen wir gehen mal zu den einen typen und gucken ob wir jetzt eigentlich wieder ein paar accessoires abholen können die meine ich, ich schon was ich meine ja okay okay und dann kann man die mission auch irgendwann mal irgendwie abschließen oder so. also aber dann deiner habe ich für neue Rekuten. Hier ist die versprochene belohnung Hunderleckerli und sammle mehr Titel. Hallo, bla bla bla bla Hasenohren der Gerechtigkeit. Kätzchen. Oh mein Gott. er ist der versprochene Preis. Du hast einen Finger. Der tötet sich anders an. Rote Hasenohren. Ich gebe überhaupt keinen Wert auf sie. Die Hasenohren bringen ein Messer zum Forschen. haha ha, ha. ja, ist eine Hasengilde, deswegen... Ist fast geschafft. Ich brauchte nur noch etwas mehr Aufmerksamkeit. also du schon wieder gehen? Bricht der Welt von der Hasengilde? Uh, komm schon. Ich nehme an auf Level. Ah äh, nee, auf Level 100 haben wir auch Titel bekommen, ne? Ja nee, die habe ich noch gar nicht durch. Bin ich noch gar nicht durchgegangen, glaube ich. Zeig mal hier. hohe priesterin ne? Dein Allegauro und deine heilenden Kräfte können die Zukunft verändern. Gebieter gerecht und majestätisch der Held des kaiserlichen Ritter. Seine Klinge hält sein Lächeln. Bahn ich nehme mal an, auf Level 200 kriegen wir auch noch mal irgendwie ein Titel ne? äh, legendär Schwertkämpfer. Deine Fertigkeiten im selbst jene geübte Schwertkämpfer Groß Drachenfrau Drachen. Da hat hier Drachenmeister ne? nach dem Sieg über 1000 von Gegnern gewöhnt. Die sie sollten ja ne, klingt irgendwie anders. oder? Keine Ahnung. Leuchtender Kämpfer, ich kann auf viel mehr. Der tosende Blick in meinen Augen leuchtet heller als 1000 Sonnen. und ne? Hund im Nirvana, du verstehst die menschliche Sprache, beschießt aber bewusst sie nicht zu besprechen. <lacht> genau. So, du hast das Böse wie das Gute gesehen, Erfolg und Misserfolg erlebt. So kamst du zu Ruhm und Ehre. Tödlicher alter Mann. Piratenkönig, mein Glück und und können beschreiben mehr Ruhm und reichtum das ist mehr gold mir und noch viel mehr meister magier himmel und erde gut und böse du hast die letzte wahrheit ausgefunden und diesen ziel verdient so, dann gehen wir noch mal zu einvor gucken ob man die irgendwas aus diesen hasen und so machen kann gibt es irgendwie was finde ich das ausrüste keine ahnung Irgendwie nicht schade. Äh, hier war das ne? Ich glaube ja. So, gib mir mal, weiß ich nicht, ein paar Accessoires für meine Accessoires. Mal schauen. Äh, sieh euch an. Ihr habt was Besonderes an euch. Bla bla bla. Perfekt hat den folgenden Titel frosch handschuhe ich Bin fast so frieden Wir machen Fortschritte. Kommt wieder, her, wenn ihr mehr modische Objekte gefunden hat. Da schon wieder was. Froschdetektiv, was? Was für Titel die ich hier bekomme? Erstmal hat die Börse zurückbringen, ne? Boom. Hm? Womat ist das denn? Ach, das ist dieser eine, okay. Von ist das hier? Keine Ahnung. Komm, die ganzen sind warum auch nicht, ne? So, noch was, cool. kleiner goldritter zeigen da war das okay. ich so lange nicht schon hier eingegangen mit meinen ganzen dingern in dem streit der haupt wie Es war nur golden bemalt, aber das muss ja niemand wissen geil so viel besser aus Okay, so ich hoffe, jetzt drei Titel waren genug, um jetzt noch mal irgendwie eine Belohnung zu bekommen von der Hasengilde. Das wäre sehr gut. Ich bezweifle es, aber wer weiß. So wie gesagt, ich nehme an, auf Level 200 waren auch noch mal Titel ne? oder Level 150 und dann noch mal 200. Keine Ahnung, garantiert auf 200. Bin ich mir ziemlich sicher, also da wird noch dauern. Aber es wird passiert in diesem Spiel durchlauf, nehme ich an, hoffe ich. Okay, dann war's das. Alles klar, dieser Part ähm, ist übrigens nach den ähm, 100 Mann Colosseum Run, den ich noch hochladen werde, nach diesem Part. Also ja, deswegen. Ich habe einige Sachen, einige neue Waffen bekommen und die kann ich jetzt. Deren Fertigkeiten kann ich jetzt auch nicht mal lernen. Das heißt, ich werde jetzt wieder eine kleine trainingssession machen in diesen Anfangsgebieten hier, damit ich kein Level hier noch aufsteige. Ne? Hier wahrscheinlich irgendwo. Weil ich will auf Level 100 hier den finalen Boss schaffen. Und ja, äh, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich den 100 Mann-Kampf hier mal versuche und hoffentlich auch schaffe. Ne? werdet ihr ja sehen. Alles klar ähm ich weiß nicht ob jetzt hier noch was reingepackt wird aber ich glaube eher nicht von der sage ich schon mal jetzt dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat der part fall wenn bitte einen like, einen Abo, einen das bitte ein like ein den kommentar es würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in nächsten fall wieder tschüss es geht <lacht> Die, Die Gegner ja okay. so, Ich habe gerade ein Rezept mit der gemeistert. Also nehme ich mal an, dieses Git hat was damit zu tun. Ne? Es geht. エステルエステルん Okay, weil ich das Rezept hier gekocht habe, alles klar.